Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Was ist das Lieblingstextverarbeitungsprogramm von Hunden? Google Dogs. Der Montagswitz. <lacht> Super.